Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Siehe links unten. Indirekte Proportionalität. Wir haben schon das Kapitel Überschlussrechten gesehen und wir haben da <coughs> bisher nur die direkte Proportionalität gesehen. Wir haben ein Beispiel mit der Tische und Euro Preis gesehen. Und es war so klar, je mehr die Tische, desto mehr der Preis. Wenn die eine Sache mehr wird, wird die andere auch mehr. Wenn die eine Sache weniger wird, wird die andere auch weniger. Und das war die direkte Proportionalität. Es gibt aber auch Fälle, wo es nicht so ist. So, zum Beispiel jetzt hier drei Arbeiter brauchen 15 Stunden, um ein Haus mit Fliesen zu verlegen. Wie viel Zeit brauchen dann fünf Arbeiter? Also man muss denken, drei Arbeiter brauchen 15 Stunden. Ein Arbeiter, also weniger, wird viel mehr Stunden brauchen. Macht doch Sinn. Er muss allein die ganz, das ganze Haus verlegen. ja Das bedeutet, je weniger Arbeiter, desto mehr Zeit. Hier ist das Verhältnis ein bisschen anders. ja Nicht ein bisschen völlig anders. Und je yeah. Mehr Arbeiter, wenn wir fünf Arbeiter haben, erwarten wir, dass sie die Zeit, die Arbeit in weniger Zeit erledigen. Macht auch Sinn. Also je nachdem der Arbeiter. Aber hier ist davon ausgegangen, dass die Arbeiter also die gleiche Leistung, die gleiche Zeit haben. Ja? so ist es gedacht. Ja, das ist also keine direkte Proportionalität. Man nennt diese Art von Verhältnis also eine indirekte Proportionalität. Um diese Aufgabe zu lösen, schreibt man wie bei der direkten Proportionalität das Gegebene an eine Zeile. So, das ist das Gegebene: drei Arbeiter brauchen 15 Stunden. Das ist ja gegeben, das ist mit einer verbunden. Und dann was dazu gegeben ist in der Frage: ja, die fünf Arbeiter an der gleichen Spalte mit den Arbeiter. Also Spalten haben gleichen Sachen und an einer Zeile steht das Gegebene. Ja? Okay, also, oh, und jetzt aber. In diesem Fall muss man selbstverständlich wieder mit der Zahl anfangen, die an der Spalte, wo x steht, ist, steht, also mit 15, aber in diesem Fall nicht schräg gegenüber, sondern gerade gegenüber multiplizieren, mal machen und dann durch die andere Zahl. Hm? Also ist es. 15 mal 3 durch 5. Also 5 Arbeiter werden 9 Stunden brauchen. Also das macht doch Sinn. Also die sind ja eher mehr Arbeiter Sie können logischerweise, passiert nicht immer, aber wie schon gesagt, es ist so gedacht, dass sie die gleiche Leistung immer haben. ja Also die brauchen weniger Zeit. In diesem Fall also, muss man schon die Sprache verstehen können, um zu entscheiden, um entscheiden zu können, ob jetzt um eine direkte oder um eine indirekte Proportionalität geht. Vergleichen wir jetzt die direkte und die indirekte Proportionalität. Ja? Also das Gegebene schreibt man in beiden Fällen nebeneinander. Ja? Das sieht man hier. Man fängt mit der Zahl, die an der Spalte mit x steht. Und bei der direkten Proportionalität geht man schräg gegenüber mal durch die andere Zahl. Und bei der indirekten geht man gerade gegenüber mal durch die andere Zahl. Da sieht man das. Und das sind die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen direkter und indirekter Proportionalität. So, erst kann man das durch die Sprache verstehen. Ja, mehr Arbeiter werden logischerweise wenige Stunden äh, brauchen. Oder, wenn wir einen Bruch haben, mit verschiedenen Größen, das kommt in der Physik sehr oft vor. Ja? Was ist mit dem ganzen Bruch? Was passiert mit dem ganzen Bruch? Wenn der Zähler größer wird, also hier Z, ja? nehmen wir einen Bruch. 20, 5. Sagen wir, dass Z 20 ist und N 5. Ja? Das sind die Symbole, die stehen vor irgendwelche Zahlen, nennen wir jetzt 20 und 5. 20 durch 5 ist 4. Wenn der Zähler größer wird, wenn Z größer wird, nennen wir 30, dann wird das Ganze auch mehr. 30 durch 5 ist 6. Wenn der Zähler kleiner wird, also zum Beispiel jetzt 10, anstatt 20, 10 durch 5 ist 2. Also je größer der Zähler, je größer Z hier ist, desto größer der Bruch. Also es besteht da eine direkte Proportionalität. Ja? Zwischen Zähler und ganzen Bruch besteht eine direkte Proportionalität. Wenn man jetzt aber unten die Zahl größer macht, also wir haben gesagt 20 durch 4, also n war 4, ja, n 5, Entschuldigung, 20 durch 5, das war 4. Aber wenn wir jetzt 20 durch 10 benutzen, also das wird hier, äh, größer, ja, dann, wenn der Zeller größer wird, wird der ganze Bruch doch kleiner. 2. Das bedeutet, mit dem ganzen Bruch passiert das Gegenteil von dem, was mit dem Nenner passiert. Es besteht zwischen ganzen Bruch und Nenner eine indirekte Proportionalität. Also, Das war also der Unterschied zwischen direkter und indirekter Proportionalität und wie man das auch äh, verstehen kann. Danke sehr.